So lange waren die Augen unserer Schwester nur von Hass und Bosheit erfüllt. Dass wir nun einen Funken der alten Silvanas sehen? Ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Aber ich bin froh, dass wir mit ihr sprechen konnten, Berisa. Hätten wir nur mehr Zeit gehabt. Ich weiß. Aber wenn sie zu ihrem Wort steht und ihre Pflicht erfüllt, wird dieser Tag vielleicht kommen. Es wird nie mehr so sein wie früher. All der Schmerz, den sie den Kaldorei zugefügt hat. Der ganzen Welt. Wie soll sie das büßen? Ich weiß es nicht. Aber wenn ihre Buße ihren Opfern auch nur etwas Frieden bringt, ist das zumindest ein Anfang. Ihr habt recht, Lady Sonne. Wir haben so viel überstanden. Dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, kleiner Mond. Mutter, Vater, Liras. Leben nur noch in unserer Erinnerung weiter. Aber unsere Schwester? Wir werden sehen.